500 Euro mehr im Monat für alle Beschäftigten im Krankenhaus und in der Pflege. Gesundheitswesen in öffentlicher Hand, Finanzierung, hm? bedarfsgerecht, nicht mit Freipauschalen. Oh, Schutzausrüstung für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und zwar sofort. Mehr Tests und mehr Schutzausrüstung für alle im Krankenhaus Angestellten. 500 Euro mehr für alle Beschäftigten im Krankenhaus und in der Pflege und im Gesundheitswesen. Schutzausrüstung sofort bei allem Gesundheitswesen, 500 Euro mehr im Monat und auch Gesundheitswesen in öffentlicher Hand. Also wir sind von der sozialistischen Alternative und stehen hier vor der Berliner Charité, dem größten Unik Klinikum Europas. Und hier arbeiten auch die Beschäftigten unter Hochdruck, trotzdem es immer noch zu wenig Schutzmasken, Desinfektionsmittel Infektionsmittel, selbst hier, wo die Kollegen äh, sind schon im Normalzustand unterbesetzt und jetzt erst recht und arbeiten ja im Limit, Urlaubsverbot. Der Skandal ist, dass die Forderung nach 500 Euro monatlich mehr Lohn immer noch nicht erfüllt wurde, also dauerhaft vor allem, nicht nur während der Pandemie weil die Kollegen sind im Vergleich zu in den Industriebeschäftigten seit Jahrzehnten unterbe unterbezahlt. Mit dieser Erhöhung würde diese Differenz mehr schließen und mehr Anerkennung bringen für die Kollegen, die hier vor allem auch weitlich sind. Und Skandal ist auch, dass die CFM und die 2.500 äh, Servicemitarbeiter, also Reinigung, Wache, Küche, Sterilisation, also diverse nicht-medizinische Leistungen, dass sie immer noch keinen Tarifvertrag haben, fünf, sechs, 700 Euro weniger verdienen als Altbeschäftigte. Ich kämpfe schon seit 10 Jahren, haben auch schon mal 89 Tage Streik und immer noch nicht. Wir werden sehr anerkannt und bei dieser äh, Einmalzahlung jetzt von 1500 Euro werden viele von denen, ich glaube, ja so fast alle auch, äh, nicht berücksichtigt. Also dass die da von ihnen überhaupt nichts bekommen. Da sind auch Krankentransporteure sind, die die Patienten durchs Krankenhaus äh, schieben, auf den Betten. Die sind genauso ausgesetzt wie alle anderen. aber arbeiten genau unter Hochdruck. Also ist natürlich das Es ist, ist, ist leider in ganz Deutschland so, dass manche Kliniken, vor allem die privaten manchmal vorhin verfahren. Und äh, wir fordern auch, dass die alle... Tarifvertrag, Teilvertrag wirklich nicht in bekommen. Ja. die Servicemitarbeiter natürlich mit einbezogen, nicht nur für die Medizin. Also, also ja. Jetzt ist die Zeit, der Zeitpunkt auch günstig, dies zu fordern, weil die Kollegen ja seit Jahren stehen im Mittelpunkt. Äh, das, der Pflegenutzstand ist ja bekannt, aber jetzt gehen sie noch mehr wieder Mittelpunkt. Also, ich wäre jetzt der Punkt, wo man diese Forderung, die wir hier stellen, äh, noch körperlicher durchsetzen, Und natürlich, wir dürfen nicht streiten, wir dürfen nicht protestieren. Der Skandal ist, dass jetzt gerade in dieser Zeit der Arbeitsgesetz einfach äh, verschärft wurde. Also 60 Stunden Arbeitszeit und 12 Stunden täglich. Das ist einfach äh, äh, ein absoluter Skandal. Das muss wieder zurückgenommen werden.